Hallo und herzlich willkommen hier auf LAPC eSports. Ähm, heute gibt es einen weiteren Bild oder Guide, nachdem wir die ganzen Terraner-Guides schon fertig haben, wechseln wir jetzt zu Zerg. Und da, ich ja, da ihr ja wisst, dass ich Terraner spiele, habe ich natürlich nicht so viel Zergs-Expertise, also habe ich mir einen Experten einfach dazu geholt. Und zwar ist das der Mark bzw. Vitamin äh, von Dead Pixels. Und er zeigt euch heute oder erklärt euch heute sein CVC-Bild oder Guide. Und ja, dann übergebe ich das Mikro und los geht's. Ja, hallo. Äh... Also das ist ein äh, ZVZ-Bild, der das Ziel hat, ins, ins Makro zu gehen und eine relativ schnelle dritte zu nehmen. Und jetzt starten wir einfach mal das Replay. Und ich kommentiere das so ein bisschen lang und äh, gehe auf die Benchmarks ein. Und wenn wir damit durch sind, äh, erzähle ich so ein bisschen, wo, wogegen der Bild besonders gut und wogegen er vielleicht ein bisschen schlechter ist. Also wir starten ganz normal, äh, bauen bei 13. Unseren Overlord. Ähm, bei 17 werden wir die Hatch nehmen. Und ja bis dahin ganz normal Drohnen bauen. Das kannst du auch mal zweimal machen. Ja, genau. ja, vielleicht kann ich das auch so oft mal zwei machen. Hm. Kann man denn damit auch ähm, Early Pools defenden? Wie zum Beispiel Pool First? Ja, das, das äh, erzähle ich dann alles nachher, wenn man das ja. am besten macht. So, bei 17 die Hatchery. Bei 18 Supply und so ungefähr 80 äh, Mineralien, nimmt man dann das Gas. Und mit der zweiten Drohne, die gleich schlüpft, kann man das Line äh, perfekt ab und kann, kann den Spawning Pool bauen. Dann weiter Drohnen bis 19. Bei 19 baut man dann den Overlord. Vielleicht kurz zu den ersten beiden Overlords im ZVZ. Der erste Overlord geht natürlich an die Natural des Gegners und guckt, ob da auch Hedge First gespielt wird. Ich mache das mittlerweile so, dass ich mit dem ersten gucke, ob Hedge First gespielt wird und ihn dann an die dritte schicke, damit ich das Timing der dritten Base sehe. Den zweiten Overlord äh, positioniere ich so vor der Basis des Gegners, dass ich äh, sehe, was für Units über die Map kommen, äh, aber so weit out of range, dass der nicht irgendwie von, von Queens gesniped werden kann. So, jetzt zurück zum normalen Bild. Der Pool ist fertig und auch die Hatchery unten und jetzt starte ich äh, zwei Queens und vier Linge ähm, mit zwei Lingen, also mit dem ersten Paar Linge, das schlüpft, gehe ich über die Map und gehe damit scouten und das andere Paar Linge halte ich äh, zu Hause. Falls äh, mein Gegner aggressiv wird, möchte ich die zu Hause haben, damit ich Safety Banding gemorphen kann. So und jetzt gehen die ersten zwei Linge über die Map, Map scouten. Und wir sehen, ich bin im Gas geblieben und nehme dann auch bei 30 Supply mein Training Nest und fahre mit einer Drohne, die jetzt gerade an der Natural geschlüpft ist, rüber und nehme die dritte Base. So. Und äh, nachdem das gesche geschehen ist, bin vorne weiter am Scouten, baue ich eine weitere Queen. Dann bin ich bei 31 Supply und brauche einen weiteren Overlord. Und damit ist die Grundbildorder ähm, mehr oder weniger vorbei. Deswegen werde ich jetzt hier mal ganz kurz pausieren Game pause. und mir den Status des Spiels einmal angucken, was, was hier so geht. Ähm, ich habe vorne mit den Lingen gesehen, dass hier keine super harte Aggression kommt. Äh, ich sehe das Timing des Spending Nests meines, äh, meines Gegners. Das ist etwas später als meins. Also sehe ich, dass hier keine Aggression kommt. Ich sehe das. Timing der, der dritten Basis, die sogar etwas früher ist noch als meine. Also fühle ich mich hier sehr sicher, äh, um einfach hochzudrohnen und hoch zu makronen. Ich werde trotzdem, egal was passiert, egal was ich scoute, mache ich immer, wenn das banding nicht fertig wird. Ähm, okay. Ich lasse es nochmal mal kurz weiterlaufen. Hier mit den zwei Lingen, die ich zu Hause gelassen habe, die zwei Safety-Bandinge. Weil die sind, okay. sind immer wichtig. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was, was wir von hier aus so machen können. Ähm, von hier aus kann man jetzt ganz normal hoch ähm, ein weiteres Gas an, an der Natural nehmen und dann in Roach Play oder so gehen. Man kann aber auch von hier äh, Aggression machen. Also ähm, einfach jetzt mit einem relativ lowen Drone Count ähm, die Injects gut treffen und dann Ling Baneling Aggression auf die dritte Basis des Gegners machen. Und wenn man, ja, wenn man Vertrauen in seinen Ling-Banling-Micro hat, dann, äh, dann, dann, kann das, dann kann das gut klappen. Und das ist halt niemals ein All-In, weil man, weil man immer die dritte Basis hat, äh, auf die man zurückfallen kann. Aber es, äh, wenn, man, wenn man hier sehr hart committet, dann ist das schon, äh, wenn man damit nichts macht, ist es dann auch schon sehr schlecht. So, und jetzt ähm, gehen wir mal auf die Early Pool Situation ein. Was denn passiert, wenn, äh, wenn wir gegen den Early Pool spielen? Dazu gehe ich noch mal im Replay etwas zurück, ob ich das jetzt anständig schnell finde. Game Play. Den, den Early Pool sieht man ja dann normalerweise mit dem ersten Overlord und wenn das nicht der Fall ist, dann sieht, äh, dann, dann sieht man spätestens wenn die Hatchery angeknabbert wird unten, bevor sie fertig ist. Das wäre ungefähr ja, jetzt jetzt der Fall. Wäre, würde mein Gegner jetzt Early pool und ich hätte das mit, äh, mit dem Overlord nicht gesehen, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, ähm, wo die Linge an meiner Hatchery knabbern würden. Äh, wir sehen, mein, mein Pool ist selbst noch nicht fertig und äh, die Frage ist jetzt, wie, wie defenden wir das richtig? Und da ist das immer so ein, so ein, so ein kleiner 50-50-Call, weil es gibt ja zwei verschiedene Arten von, von Early-Pools. Ähm, es gibt den einfach nur so einen normalen 12 oder 13 Pool ohne Gas, der wirklich nur darauf ausgelegt ist, die Hatchery des, äh, des Gegners. Zu canceln oder zu töten. Und es gibt äh, ja so, so komplette All-In-Builds, so 13 Gas, äh, 12 Pool und dann äh, auch auf One Base mit einem Bailing Nest. Und das ist dann immer so ein 50-50-Call. Wenn man gegen einen äh, Early Pool ohne Gas spielt, dann kann man ein äh, bisschen abwarten. Und mit den, mit den Lingen, die äh, mit den ersten paar Lingen, die spawnen, dann ungefähr 8. Drohnen äh, polen und dann kann man da, äh, die Hatchery unten defenden. Die ist dann auf etwas unter 50% äh, HP, aber so man, man kann es man kann definitiv die Hatchery halten gegen, ähm, gegen den Early Pool ohne Gas. so Wenn aber der Gegner mit Gas und dann mit Bailing spielt, ist es immer die bessere Entscheidung, äh, die Hatchery auch zu canceln, weil weil, wir, weil das ist dann halt ein kompletter All-In. Der Gegner will dahinter gar nicht expandieren. Man lässt dann auch den Overlord, anstatt ihn zur dritten äh, zu schicken, an, an der Natural des Gegners stehen, um zu gucken, wann er da expandiert. Und ähm, naja, wenn er dann hier mit Bending kommt, dann gar nicht erst die, die Drohnen ziehen, die Hatchery einfach, einfach fallen lassen. Und dann ähm, anstatt Speed anzudrücken, äh, erst das banding nest bauen und dann einfach... One Base Defenden, keine Drohnen verlieren und Ahead im Spiel sein. Ja, und ähm, das waren so, war so ziemlich äh, der ZVZ-Bild. Äh, die Benchmarks dazu, also wann, wann die Overlords gebaut werden, wann die Queens gebaut werden, wann die dritte Hatchery gebaut wird, äh, werdet auch in der Videobeschreibung finden. Die packt der gute Tor da rein. Ja, und dann hoffe ich, dass ihr damit ein paar solide ZVZs auf der Leiter spielen könnt äh, und ja euer Early-Game ein bisschen, bisschen solider macht und hochrankt. Alles klar, dann vielen Dank dafür und ich würde sagen, dann machen wir gleich mit dem nächsten Guide weiter, das wird dann Zerg vs. Terraner sein.